Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, gerade eben wollte ich meinen Computer runterfahren und ähm, habe mir gedacht, Mensch, check noch mal deine E-Mails. Und ähm, dann habe ich eine E-Mail, hat mich eine E-Mail erreicht von David Wood und David Sharp ähm, mit einem Video, welches, ja, Einblicke in das neue Empower Network, also in Empower Network 2, welches Ende des Monats hier an den Start geht, ähm, ja, welche Funktion das hat, welche Power dieses Tool hat und, ich bin sowas von, von begeistert und elektrisiert gerade, dass ich ähm, ja, noch jetzt dieses Video aufnehmen muss, einfach um dir ähm, weiterzugeben, was für eine Waffe am Ende des Monats hier an den Start geht. Ich möchte natürlich jetzt nicht zu so viele Details verraten, aber abgesehen davon, dass es ja in vielen Sprachen verfügbar sein wird ähm, und du dein Geschäft also sozusagen weltweit aufbauen kannst, ohne sprachliche Barrieren, wird dieses dieses Tool, dieses Update, ja, wird alles in den Schatten stellen, was du jemals im Internet gesehen hast. Und es wird, wenn du schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, über das Internet Geld zu verdienen, dann ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, nämlich zu starten. Und ich halte dich gerne auf dem Laufenden. Klick dazu auf den Link unterhalb des Videos, trag dich in meinen Newsletter ein. Ich werde dir dann ähm, zeitnah die Informationen zukommen lassen. Glaub mir, es war noch nie so einfach und so genial über das Internet ein Geschäft aufzubauen, wie du, von dem du auch wirklich finanziell profitieren kannst. Trag dich ein, ich halte dich auf dem Laufenden, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, alles Gute, dein Oliver Schirmer, bis demnächst, ciao, ciao.